Ready? Ja! <lacht> Ready! Super! Ja! <lacht> uh, uh, yeah. uh, ihr seid überrascht, ich bin auch. Herzlich willkommen uh, zurück zu meinem... Stry nee, Quatsch. Wir machen Aufnahmen. Und zwar uh, dieses Mal wieder trash wichtel mit dem Benutzername. Uh, wir haben total scheiß Spiele bekommen. Und ich, Esel, werde heute auch ein detalisches Spiel spielen. Nämlich, uh, ja... Ape Ball 2. Ihr hört es wahrscheinlich schon düdeln. Äh, die Videos und die Screenshots, die wir gesehen haben, waren trauenvoll. Ja, ähm, ich werde aber jetzt nicht den ganzen Tag äh, die Maske tragen, aber ich möchte kurz meine Assistentin äh, hier einmal äh, äh, intruieren. Ja? Und zwar Ina the Gaming Unicorn. Ja? Hallo! Und ich sitze auch an ihren... Ja, Gaming-PC an ihrem Streamingplatz. Ich äh, bin froh, dass ich hier sein darf und äh, freue mich auf einen schönen Abend. Und wir werden auf jeden Fall dieses Kackspiel hier <lacht> mindestens auf 100% bringen. wenn Ja, auf jeden hab. Fall. 110 alles, alles. wir holen alles. Und äh, ich kann euch sagen, wir machen nachher auch die Aufnahme von Verdienern hier. Und dann könnt ihr euch darauf freuen, die hat auch ein ganz tolles Spiel. Aber ich stehe jetzt mal die Maske aus. Oh, oh Gott, der Stuhl. Und äh, damit wir anfangen können. So, super Intro. Das mal auch so, wird nicht neu gemacht. Es bleibt so, wie es ist. Alles es bleibt, bleibt alles. so, wie es ist. Genau, alles bleibt so, wie es ist. Jetzt könnten wir was reinschneiden hier, aber mache ich nicht. Ha. Geht das so mit dem Mikrofon? Danke. Warte, ich muss ein Ohr so ein bisschen freien. Geht das so mit dem, Mik Geht das so ja. Mit dem Mikrofon? Ja! Ja! Okay. So, okay. Guck mal, haben wir schon zwei Minuten geschafft, um uns zu zeigen? Ja. Okay. Geil. Ja, das ist immer so besonders bei diesem Format. Man freut sich ja eigentlich nicht darauf, die Spiele zu spielen, sondern eigentlich das Drumherum ist ganz wichtig. Wir werden nachher auch noch ein bisschen schön Burger essen oder so als Mittagspause. Das haben wir uns dann auch verdient. Als Zwischenpause. Genau, haben wir uns auch verdient. Und wir schauen uns einfach mal in dieses Crab-Spiel hinein. Wie heißt ein Spiel, den hast du das schon gesagt. Äh, ja, 8 Ball 2. Eight also das ist schon der zweite Teil. Das heißt also, der erste Teil muss so erfolgreich gewesen sein, dass jetzt ein zweiter Teil gemacht wurde von diesem Spiel. Hammer. Hammer ich freue mich auf jeden Fall, dass du das jetzt drei, fünf Stunden lang... Spielen wirst. Ja, schauen wir mal, ob ich zusammen dann durchhalte. So, okay. Äh, wir fangen an mit, ähm, mit 1, denke ich mal. Äh, ja. So, okay. Okay, WSAD, ja. Das Rumlaufen, wie immer. Also schon mal krasse Grafik mit den Reflexionen. Ja, schon guck mal, mal, Guck mal auch, mit Sonne und so, ne? Und die Schuhe, die er annaht oder sie. Non-binär. Okay. Non Aber die Schuhe sind auch hervorragend. Aber auch schön, dass der Boden gelb ist und die Beine und Arme auch gelb. So. <lacht> Muss ja passen, okay. okay. So, Level 1. Boah, erster oh, Sprung schon <lacht> geschafft. Oh, guck mal. Die, die wird schon zugejubelt. Also bei COD gibt es keinen Slide-Can. Ey, hier wird echt, echt Jubel. Oha! Oh. Ah. Oha, man kann ja hochklettern. Das er passt über COD, nur mit Side Cancel. <lacht> so. Oh, oha, okay. Oh, schon geschafft. Guck mal, wird ja auch applaudiert. Okay, es sieht auf jeden Fall aus wie ein Spiel, wo man einfach nur überleben muss. <lacht> ein bisschen an Alt F4. Ja, aber Alt F4 hatte einen Huhn dabei. Und schöner leider nicht. Ich habe in einem Video gesehen, dass man irgendwo. Achso, einfach hochkrabbeln, hochkrabbeln muss. Okay. Alter, also, kommt jetzt die ganze Zeit Applaus oder was? <lacht> ja! Wie viel Zeit haben wir schon geschafft? Vier ja, Minuten? <lacht> vier Minuten gleich. Ja, die applaudieren wir echt die ganze Zeit. Wollen hier einfach rumglitschen. Oh! Oha! Ah, Hammer! Jetzt? Okay. Musst du dich, dich da schießen lassen? Vielleicht oh. von den Nupsis? Das... Alter, jetzt muss ich wieder... gucken. Nein! Uh, es wird jetzt schon beschissen werden, ich sag's <lacht> euch. Ich, ich spüre es schon. Wieso springt der eigentlich nicht richtig hoch? Ich, Was ist denn das? Ich bin doch eben drüber gekommen. Oh. Jetzt muss ich vielleicht noch irgendwas drücken? Oh, das ist eine schöne Maus. Ähm... Ah, warte mal, warte mal. Jetzt. Oh, guck mal, Frontflip. Hm. Ich bin gerade höher gesprungen. Vielleicht kannst du dann einen höheren Sprung machen? Double, Double Jump, glaube ich. Glaub ich. Jawohl! Jawohl, Double Jump. Ich bin diese eine entfernt. Ja. ja, doch, wenn ja. ich so ein Live-Double Jump mache, dann. Boah! So wie Assassin's Creed. Oha! Oh oh, ja? Die Jawohl! Jawohl. Aufbahn! Oh Gott! Wofür steht die 50 eigentlich da oben? 50! Halschaden! Hammer! Oh Gott! Da kann man sogar klatschen, finde ich! Ich halt Oh nein, was hat der verpackt? Okay. Ich wollte eigentlich was spielen, aber. Äh, naja, ich lasse es lieber, bevor ich wieder. Oh. Okay, ja, also das ist jetzt fürs erste Level, das ist okay. So, ist es ist bei dir auch so laut. Mir <lacht> fallen gleich die Ohren ab. Ich muss gleich mal, muss gleich mal ins Menü gehen. Nochmal. Ich kann meine Lautstärke am, am Headset noch einstellen. Das ist gemein. So. Oh. Ja, easy. Easy going Oh. Müssen wir für mal die Stream Reviews gucken, wie lange die Leute dieses Spiel spielen. dieses die Spiel gespielt haben, ja auf jeden Fall. Du musst dann auch noch eine Rezension schreiben. Ja, ja. Gut. ja. Aber erst wenn es vollbracht ist. Erst ja, wenn du alles ge geschafft hast. Aber jetzt ist es ja, ist ja einfach. Jetzt ist ja entspannt, oder? Ah. <lacht> <lacht> Bitte beruhigt euch! <lacht> Aber warum? Oh, warte mal ganz kurz. Da guck mal, der erste, der erste Achievement. Oh Gott, nein. Achievement. <lacht> ich glaube, so für Musik ist das auf, okay, ne? Ja, okay. So, ähm. Ach, wir haben Control? Oh, Double Jump. Oh, Slide. Wo ist der Raketenwerfer? Und Dash. Von Exhibition. Äh, Exhibition okay. ist er. An sich dann, oder? Aber der Dash geht gar nicht. Doch. Guck mal, blau ist das. Doch. Rechtsklick? Nee. Nee, wenn ich so laufe und dann. Also, wenn ich springe, dann kann ich so dashen. Geil. Oh, oh. Achso. Irgendwie <lacht> <Wieder> doch mal. Was ah. <lacht> auf jetzt? Jetzt hab ich so raus. Jetzt geht das. Light, Jump. Und Dash. Double Jump Dash. Dash. Ja. Was ist das jetzt hier? Das Line. Jawoll! Oh! Komm. Boah. Warum ist da eigentlich immer so eine Lücke, damit er das, ja, das Macht irgendwie gar keinen Sinn, oder? Ja, mit Tastatur. dass ein Profi-Gamer ja. äh, Profi an der Tastatur hier spielt. Das ist scheiße. <lacht> Muss ich jetzt echt nochmal ganz von vorne anfangen? Ja, wahrscheinlich. Eckpoint habe ich nämlich keine gesehen. Warum machen wir eigentlich jedes Jahr mit bei diesen trash wichteln Das war's mal. Das ist jetzt dein zweites Mal, ne? Das ist jetzt mein zweites Mal, ja. Ich würde es immer wieder tun. Aha. Also auch großer. Ach schon, wenn ich getroffen werde, dann, dann geht die Zahl da runter. Was? Wenn ich getroffen werde, dann geht die Zahl da oben runter. Deine Leben? Ja. Nein! Nein! Nicht drauf! Oh Mann! Hm. Habe ich eben gesagt, wie ich das Spiel bekommen habe. Von mekki 79, wollte ich mal kurz sagen. Danke Mekki, für dieses tolle Spiel. Ich freue mich Mackie sehr. Mekki, Ehrenmann. Ist ja. Ehrenfrau? Ich meine, es ist ein Ehrenmann, aber wir können einfach sagen, Ehren-Non-Binärer. ehren Irren, Irren Ja. Ah, oh, ich hab's wieder verkackt. Nein. Jetzt streng dich mal ein bisschen an. Du hast schließlich noch... Ich hab zehn Minuten schon zehn geschafft. 10 Minuten schon geschafft. <lacht> <lacht> <lacht> aber wir können ja mal wieder über sinnvolle Dinge darüber ja. sprechen. Ja. Spielst du gerne Billard? Nein. Okay. <lacht> nein, nein, das war's. Das war's, danke. Fick die Version für mich. Leck mich doch. <lacht> habe ich aber tatsächlich früher mal so öfters in der Kneipe oder so, ne, wenn man so unterwegs ist, mal ein bisschen Billard dabei spielen. Aber gekonnt habe ich es nie richtig. Nur Abgelost. Aber es lag da meistens am Kö. <lacht> so, jetzt, jetzt Fokus. Fokus. Controller äh, nee, Ich bin nicht so ein Controller-Typ. Jawohl, das klappt. Und du? Ich Billard. bin ja Billard tatsächlich, aber auch viel zu selten. Ich bin auf den Kneipen unterwegs. Gibt es überhaupt hier in Gladbach eine ja. Kneipe? Wo also kannst, kannst du hier an vier Stellen. So. Echt? Okay. Ja, jetzt, jetzt sieht es gut aus. Voll! Das verstehe ich ja nicht ganz. Muss man dann gewissen Abständen? Nee, einfach nur. Einfach nur ach, halten so, vielleicht. Jetzt. jetzt um, guck dir mal, wie lang der Kurs da noch ist. <lacht> oh, no! schon ja irgendwie einen Checkpoint geben, oder? Ja, ich hoffe mal. Oh, oh shit! Okay, okay, alles gut, alles gut. <lacht> Sehr gut. Okay. Direkt durch das Ich glaube so. Oh Gott. Der rennt. Und schon. Boah, da wird dann... er nee, Oh. ich mach safe. Ja, ich Guck, mit Schatten safe. sogar. Guck mal mit Schatten. Ja, hammer. Fällt mir gerade das auf. Ey, das ist auf jeden Fall eine bessere Grafik als das aktuelle Pokémon. <lacht> oh Gott, das tut so weh eigentlich, aber... Ja, aber ist so, oder? Es bewegt sich alles, in, auch in der Ferne, nicht nur mit 3 FPS. Stimmt, ja. Oh, wie soll ich das denn jetzt machen? Oh, der Anlauf. Oh Gott! Das ist einfach schrecklich. Das ist einfach ein beschissenes Spiel. Ganz ehrlich. Das ist einfach nur Kacke. Aber da packt einen doch irgendwie der Ehrgeiz. Was, was soll das denn jetzt hier? Kann ich in, die Mitte, in der Mitte durchlaufen einfach? Ja. Gibt man für jedes Level einen Achievement? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal ja, dann habe ich irgendwie irgendein Spiel auf Perfektsnacken. <lacht> Nicht, was ich mal auf perfekt Aber das Zombie hast du, äh, das, das Game von letztem Jahr da hast du? Nee. Ja, echt. nee. Nee. Ich dachte, da gab es gar keine, oder? Das war doch irgendwie das so ein Studentenprojekt, da ne? Das war doch irgendwie von so einer Uni oder so. Das Hard, das ist auch Hardcore, the boy oder spielen. so. Ich muss sagen, so ein Koalitionsverhalten ist über Cyberpunk ungefähr. Das ist schon mal ganz gut. doch halt schlecht für Cyberpunk. Wie lange geht dieses Level noch? Nicht mehr so lang. Komm schon. Das da Komm schon! Ja. Guck mal, hier ist... Ich sehe das Ende schon. Da ist es, da ist das Ziel. Oh Siehst du es schon? Ich dachte, ich ver Cut! Ja. <lacht> Geil, dass die beiden die mal alle die dann im Ziel auf sich warten. Oh Gott. Was von elf noch jetzt insgesamt? Oh, äh, hier next one please. <lacht> Müssen wir irgendwo sehen, welches, was man zuletzt bekommen hat? Nee, ne, mhm. ja, Dann machen wir das mal. Soll ich mal kurz. Eine, ich mach mal ein extra. Ach, der Henry ist Special. Oh mein Gott, der hat echt Special für dieses Kackgame gemacht. Mhm. Ö, krass anderes Game Design. Es ist auch einfach immer nur dasselbe. Oh ne, das ist was Neues. Oha! <lacht> okay. Oh, du bist gleich tot! Ach! Diese Slaps! Ach du Kacke! Hä? Einen Linken, oder? Nö, nee, ich, gebe, ich gebe vorbei! <lacht> Nein! Oh! Alter, wie weit geht denn das noch? Ich gehe erstmal mit den ersten normalen Level durch. Hey, du bist halt, hast du drei. Hm. Oh, willst du das trinken? Ja gerne. Prost. Aber zwischendurch werde ich nochmal den Esel-Modus machen. Den esel, -Modus machen. Der esel -Modus. Vielleicht Und bin ich dann besser. Du ja. Du steh ich mir ran. Was ist denn los? Ja. An. Yeah. Oh. Oh. Mal drauflassen. Ja. Was Speed drauf lassen? Ja war. 18 Minuten. Scheiße. <lacht> ich dachte Bescheid, ah. wenn du die Hälfte geschafft hast. Oh Gott. Hört die Videos müssen noch nochmal? Mindestens 45 Ich meine 45 Minuten. Minuten. Ich habe den Bulletzahn aber diesmal gar nicht zugehört. Ich meine, nach alter Regeln <lacht> war das 45 Minuten. Einfach Minuten. <lacht> so. Hä? Hä? Hä? Hä? Nooo! Das Spiel hat mich verarscht. Ich hätte <lacht> da <lacht> Assassin's Creed-mäßig auf die andere Wand springen müssen. So. Aber jetzt mal so eine Frage. Hat so ein Spiel überhaupt eine Lebensberechtigung im Steam? Ähm, ja. Also ich finde es schon. Weil oh. es, ist, es ist zwar ein Kackspiel, aber man kann es zocken. Würde Und es, es was auf Nintendo keinen... geben? Nee, oder? Nein, das nicht. Aber da gibt es ja auch so ein, so ein Store. Oh, äh, in, in, in, äh hier Nintendo E-Shop? Ja. Da gibt es bestimmt auch so Kackspiele, ja. <lacht> oh. Ich glaube, ich, wenn das slidet. Also, ich finde für 80 Cent. der äh, Und das sieht ja da grafisch gar nicht mal so kacke aus. Wenn man da... Das ist eigentlich ja im Grunde genommen wie. Ähm, hier, wie heißt das? Das Murmelspiel. Ja. Ja, stimmt. Ähm, von der Grafik her, also mitten random irgendwo im Himmel <lacht> fliegt so, eine, so ein Parcours rum. Ich glaube ja auch, dass es einfach so jemand war, der bei Unity irgendwie ein bisschen was rumgeklickert hat und ja. dann hat er irgendwie dann... Ja. Vielleicht ist es auch ein Studienprojekt. Masterarbeit von jemandem. Die Masterarbeit? Also, ich wird aber keinen Abschluss bekommen. <lacht> Ey, was ich ist dachte, denn? Müssen, warum? Musst du nicht vielleicht eher dashen, wenn du oben noch weiter oben bist? Und zuerst dashen oder was? Soll sofort einen Double Jump machen? Mach einen Double Jump? Ja, da geht erst mit drin. Daschen. Hä, wie hast du das denn vorhin gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Willst du musst mit dem Bogen längern. Ohne Slide? Nee. nee. Das klappt auf keinen Fall. Oh. Ja. Wenn man nach vorne lehnen, dann ist auf jeden Fall immer besser. Weil ich noch ein bisschen mehr anlauf. Ausgelegt für dich. So, pass also auf jetzt. Guck mal wie... Jetzt ist er... Maximum Speed. Guck, Maximum Speed. Okay. 1, 2, 3, 2. Du hast gleich noch die Hälfte geschenkt. Aber also warum kriege ich denn immer die beschissensten Kackspiele? Da habe ich was Weil viel Schöneres verschenkt. trash Wollte ich auf morgen, Leute. Da gibt es was richtig cooles. Und nicht so eine scheiße Mackie. Oh. Hey, hey. Sorry, ist ja nicht mein Tisch. <lacht> das ist, das ist der weiß, Vorteil, wenn man woanders aufnehmen geht, was? ein cooles, trashiges Spiel geschenkt? Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt schon mal ein bisschen spoilern darf. Ach so, nee, das darf Oder? Nicht schön, nee. Also... Ich, ja, doch, einen Spoiler kann ich geben. Es hat's mit Hühnern zu tun und mit Waffen. Hühnern und Waffen, okay, ja. das klingt schon mal geil. Hühner und Waffen. So, pass auf, jetzt manchmal. Ja, das war der Slide, war nicht lange. Noch. Boah. Macht man eben. Ich hab doch so bestimmt irgendwas verkacke ich hier. Frau, oh, die Kamera... Okay. Was ist dieses Exhibition? Hä? Hast du gerade nur Liegestütze gemacht? Oder? Ich glaube, das sind Emotes oder so. Ja. Was für ein Scheiß! Oh, oh no! no. Rache ist die Kamera geweckt! Oh shit! Ja guck mal, das ist doch <lacht> ein Killer modus eigentlich, oder? Nein! No. Geht das auch in VR? Oh Gott, ja, wir können doch die von Brille anschließen! <lacht> nee, dann, dann sterbe ich komplett. Sorry. Das gibt's doch nicht! Wo ist denn das scheiß Geheimnis? Muss ich nach oben gucken oder also? so? An derjenige, der, der mir beim nächsten Mal äh, ein Spiel schenkt, ihr dürft mir auch VR-Spiele äh, schenken, wenn es welche gibt, die nicht weniger, äh, die nicht mehr als 1 Euro kosten. <lacht> oh. Ina, was habe ich getan? Ich weiß nicht. Dann man. Weg! Es ist weg. Vielleicht, weil ich ein Jahr lang nicht mehr aufgenommen habe. Vielleicht ist ja, irgendwie ja. dann Zauberenergie weg Aus. nee, Nein. nee, nee. nee, nee, nee. Ich, Während der so hoch fliegt vielleicht. Ja, du musst ja... ja. Wenn der an der höchsten Stelle ist, musst du eigentlich schon. Aber ich Wenn kann... Guck mal, der macht er ja nicht. Achso, dann kann ich. Man. Okay. Was leiden? Ich habe dieser zweite du der Double Jump gemacht. Ich mach mal ohne Double Jump. Perspektive versuchen. Ja. zu okay. spät! Was? Was habe ich denn gemacht? Na, ich muss mal eben... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Muss ich mir Slime, so? Dash. Da ich ein Dash vorher. Dash und dann Doppeljump. Wenn das geht. Ah. Ah. Hm. Noch was? Nee, du kannst nur einmal dashen, ne? Aber das war schon.. Ich glaube, wenn ich sofort nochmal dashe. Kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Das war wirklich energischer gewesen. Ich glaube, ich brauch mehr Wut für das Spiel. Oh, jetzt hab ich alles vergessen. Okay. gesehen so. okay wir haben es ausgefunden jetzt jetzt geht jedes mal first try jawohl jetzt jetzt habe ich jetzt Schlag mich nicht! Boah. Oh, oh Gott im oh. Himmel! <lacht> oh! oh. Da war ein Checkpoint. Oh! nice. Oh, what the fuck. Ich bin Entwickler da auch mitleid. Oh, la la Kann la sich nicht so la Nee, nee. la nee. hat oh. nur so runde Finger. Aber la la la la la Aber das hier hilft wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> oh! Äh? Oh! <lacht> Und jetzt nee, Der hat halt keinen. Der äh, hat irgendwie kein Grip. Nee, der hat dann keinen keine Beschleunigung mehr irgendwie. Der kleine Bob. Ab. 28 Minuten. 28. Wow. Meine Hoffnung. <lacht> Man kann irgendwie schon ein bisschen steuern, okay. Ja. Oh, nee. Nein, ich bin da. Ah. <lacht> Nein, ich hab nie. Ist das asozial? Ich ja, bin in die falsche Richtung geschaut. So, ne? Ja, ja, ja, in die Richtung. Ah! Okay. Oh. <lacht> oh Gott, die! <lacht> <lacht> oh, dieses Spiel ist einfach so anstrengend. Lieber mit... Diese.. Also diese Dinger sind ja einfach nur lächerlich. Wieder so ein Wechsel. Den Dreh raus. Jetzt geht's ab. Geh hoch. ja, Gott, ja diese Physik. Kraut euch das Spiel. Kraut das da schon sehen. Spiel für, 5, für 79 Cent. Und ihr werdet das erleben, was ich gerade erlebe. Das ist einfach nur Cancer, diese Steuerung. <lacht> oh mein Gott. Ich kann schön auf Speed bleiben. Oh, so ist aber geiler, ne? Jawohl! Ähm. Hä? Okay. Ist einfach an der Luft drin. Also ein bisschen wie bei Cyberpunk. Bisschen wie bei Cyberpunk, genau. Oh, noch ein. Ach, scheiße, schon wieder ein Erfolg. Parcours Beginner jetzt kommen die schwierigere Parts. Aber Lila, Leila ist geiler. Leila ist geiler. Aber? Schon mal besserer Start. Ist auf jeden Fall. wieder neue Dinge siehst hier. Ja, aber die machen ja nichts. Ida, die sind ja. Ja, stimmt. Nütz. Ich sehe auch wieder. Ich cool aus. Aber aber warte, ich. Nützlich. Ich wollte den gesellschaftlichen äh, Gesellschaft kritischen Spruch bringen. Und zwar sind die genauso unnütz äh, wie die Klimaabkommen heutzutage. Ach so. <lacht> so. Wohl wahr. Damit das Video jetzt auch ein bisschen politisch motiviert ist. So. Ja. Oh, okay. Oh, das sieht, das sieht oh. Genau, aber ein bisschen tricky. Einfach durch. Jetzt geht's ab. Parkour beginner Na, ich bin so scheiße. Hat <lacht> Checkpoint oder war das... Schade. Okay, dann musst du noch ein bisschen weiterkommen für den Checkpoint. Point. Schauen dieses Videos unterstützt ihr auf jeden Fall mehr Menschenrechte, als wenn ihr die WM in Katar guckt. Die nächste geile Aussage, ja richtig, genau. Weil jetzt glaube ich jetzt dann auch vorbei sein müsste. Ich glaube wegen dieser Musik wird mein Video eh gesperrt, deswegen ist es vollkommen egal, was wir sagen. Weißt du? Das, ich weiß nicht, ist das lizenzfreie Musik, die gerade läuft? Ich hoffe, doch. Ich hoffe auch. <lacht> Also es war nämlich die ganze Aufnahme umsonst, aber wer weiß. Und wer weiß. Wird, dann werden wir diese Videos nur im Discord hochladen können. <lacht> <lacht> Willst du ein Fred Ferkel essen? Ja. Hashtag Werbung. Oh, das war ein Doppelter. Hast du das Nein, Ich hab schon den Rest gegessen. Wenn ich Level schaffe, dann krieg ich den. gesponsert von Katjes. nicht. Norm. Hm? Warum schaffst du jetzt? Das ist ein bisschen anstrengend für die Augen, ne? Lina, echt? Findest <lacht> du? Oh, ich habe jetzt meine Sicht verdeckt. Geh hoch, du Kleiner! Der Ball. Nein. Komm hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, da, hoch, da, hoch, da, hoch, da! hoch, da! Hoch da, hoch da. Ja, läuft. <lacht> äh, was ist das denn jetzt? Was ist das da? was ist das? Seitwärts, echt gut. Jetzt? Ist ganz weit du Plattform direkt von? Äh. Kann ich nicht einfach darüber? An ah, ne, das ist aber der Start, oder ist das. Nee. Der Start? Dann hin? Versuch mal da runter zu springen. Demo. Du da runter. Keine Ahnung. Ja! Huhu! Ja, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Keine ja. Ja, aber hier wird applaudiert. Also. Ja, also irgendwas was ist richtig gelaufen. Da ist ein kleiner Weg. Ja, ich will hier gehen. Nee, hier ist die Wand abge. Hier ist ja. eine Alpha-Wand. wenn nicht so schreck drüber. Nee, ich muss so rüber. Na, nach rechts oben. Ah, Ach, hier ist doch... Easy. Easy. Jetzt möchte ich mir gleich mal kurz das Level von da ansehen. Ich bin da oben wahrscheinlich rum und dann da runter gefallen. Also hier so rum und dann da runter. Haben wir jetzt ein bisschen abgekürzt. Ja, geil. X X Es ist der acht Minuten Wahnsinn, Leute. Wir haben schon okay. 37 Minuten Aber geschafft. echt? Oh Gott sei Dank. Aber guck mal auch hier diese Klotz zum Beispiel, ne? Ja. Den hat er da bestimmt irgendwie im Blender modelliert, einfach so und hat gedacht, ja, das reicht für ja, ein Das spielen. sind ja diese zum, äh, um den. Ach, du Scheiße, echt, das sind. Ich weiß nicht, wie das heißt, wer heißt denn das? Ja, diese für den Köhl ja, zum blau zu machen. Diese, genau, die Kreide. Das ist, ach Gott, das habe ich gar nicht erkannt, das ist scheiße. Kann ich eigentlich rüberspringen? Das ist zum Köhl anspitzen. Ja, anspitzen. Oh, ist ja ja. Ey, Bastard! Einen Jungen an diesen Miemen denken, der, der diesen Balken in den Kopf bekommt. Ich uh. ist ein Sticker auf Whatsapp von... Ah. Hex! Boah! Speedrun! Naja. Speedrun vorbei. Dies applaudieren, warum? <lacht> hoch! hoch! <lacht> <lacht> oh, bitte lass es ein, Check, ein Checkpoint. Ja, bitte, gehen. bitte, bitte, bitte. Bitte genau davor. Bitte genau davor. Ah, irgendwo da. Oder? Hoch. Ja, ne? Ja, okay, das, das ist okay. Das ist okay. Wo muss ich noch was finden, wie ich den... Warte mal eben. Ah nee. Ja, weil ich gucken will, wo ich hin muss. Ja, aber du weißt dass du hin musst. Ja, ich aber. Schon alte, da ich mir gesucht. Nee, ich wollte da drauf. Wir würde diesen Level noch schaffen. Ja, das Level, das schaffst du. Bei 40 Minuten. Gott sei Dank. Ist einfach schön. Schon geh hoch. Geh hoch. Gott, das ist so ja. anstrengend. Black <lacht> Friday kannst du neu kaufen. <lacht> so ein Ding hinter... so eine... Le bitte Le nicht, Le bitte nicht, wieder da vorne anfangen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das, bin ich überhaupt? Ja, das glaube ich Resport. Ja, aber nachher beginnt die nicht ganz am Anfang. Achso, ja. Oh, nein! So, ich, ich hoffe, dein Spiel wird besser. Unscheiß. Scheiß. Wenn es geschafft hat, gibt es Burger. Halt Denk an die Burger. Denk an die Burger. Mein Gott! Was ist denn das für eine asoziale <lacht> Scheiße, ganz ehrlich? Wie soll, soll das du denn? Oh. Na. Du schaffst es jetzt, Stefan. Es gibt keinen Burger für dich. Ganz, einfach. ganz einfache Kiste hier. Wo man auch sagen muss, ich bin schon was besser geworden. In was? diesem Kacke, Ich bin schon was besser geworden hier drin. Ja, moin. Klar, jetzt habe ich wieder so viel Schwung, dass ich dann... Aber wenn du gedrückt hast, macht der nichts? Ich mache es jetzt mal. Also, dass der dann sich dann so... Dann, dann steigt der oh. langsam runter. Ach so. Ich teste es jetzt mal. Ich habe mal gedrückt. Dann von er weiter oben. Wenn du mit viel Strom irgendwo dran gehst, oder? Wenn ich gar nichts mache, dann hält er sich auch so fest. Guck mal. Muss ich das zum Abbremsen nehmen, anstatt immer so wild drauf zu knallen. Der hat keinen Grip, Mann. Was soll er? Der hat auch keinen Grip. Der Perspektive machen. Besser? Ja. Woo. Irgendwie bin ein bisschen an Spongebob die Arme und Beine. Oh Gott. Mach hinten rüber. Oh, oh, noch eine Minute, Ina. Nein, du schaffst das Level hin. Was, ey? <lacht> Okay, kann man für sowas machen. So, volle Konstellation gleich. Ist mal alles easy schneesy. Okay, so. Jetzt kann... Okay, ich muss, ich muss bis nach oben und dann das Level halten. Ja. Next try. Drei Stunden später. <lacht> Aber Vieh waren jetzt schon mit. Naja, Wird er es doch schaffen? So, desto, näher ich, desto mehr ich so in die Wand gucke, Okay. So, da jetzt nochmal. Da kommt ihr einfach nur hoch, ne? Da war jetzt nichts Besonderes. Da musst du aufpassen, da ist wieder dahinter keine, keine Fläche. Ah, da musst du direkt von da aus an die Wand springen. Hast du? Das ist so scheiße, echt, das ist so, es ist so scheiße. Komm schon, was machst du? Nein, jetzt nicht an die Wand und hoch. Ach, dann direkt an die nächste Wand. Hoch. <lacht> Vorsichtig. <lacht> Jetzt lass dich nicht wegbashen. Okay, okay, okay, okay. okay, okay. Sliden, runtersliden. Oh mein ja. Gott. Du hast es geschafft. Guck okay. mal, 46 Minuten. Sehr gut. Aber? Du hast noch so ein Achievement. Iron Arms. Geil. Oh. Geil. Aber ich kann es auch noch in meiner Maske machen. Würde irgendwie eigentlich mehr Maske gespielt haben, aber da hätte ich gar nichts mit So. <lacht> Meine Damen und Herren! Ich äh, bedanke mich für äh, diesen tollen, für dieses tolle Spiel, ja? Und äh, dass das ich das spielen durfte. Da bist du, ne? Du musst auch im Bild sein. Wolltest du nur Abstand nehmen von Ja, da könnten noch ein paar Magierreste von selbst Im letzten Mal. Oder Jägermeister glaube ich. Ja. <lacht> Aber <lacht> äh, spielt auf jeden Fall nicht. Deswegen alles ist, glaube ich, damit in Ordnung. Er hat sich selbst geheilt. Er hat eine selbstheilende Maske. Ja, vielen, lieben Dank. Ähm, Moment, mein Spickzettel. Mackie, ja, für dieses tolle Spiel. Dankeschön. Und äh, ich übergebe auf jeden Fall an Thomas Freaks. Wer ist morgen dran, ja? Und bei ja. ihm kann er vorbei. Wird alles verlinkt und so und Zeug, so, wie man das halt für gemacht. ja? Darf ich dich mal... streicheln? Ja, darfst du nicht. Okay. Okay. okay, vielen Dank. Bis zum Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bitte aber nicht. <lacht>